nicht so funktioniert wenn wir die erstmal löschen und das dann können wir hier jetzt nämlich dann ein dach drauf bauen und wir werden irgendwie ein glasdach nehmen hier haben wir kein vernünftiges dann müssen wir hier eins nehmen wir werden das hier nehmen Damit das innen heller ist. Ha. So geht das nicht. Dann werden wir vielleicht. Hm. Also, wir haben ja hier den Teleporter für die Landebahn. Hm werden wir hier mal gucken, die erst. Ne, welches ist das? Die da löschen. So. Also hier passt das mit dem Dach. Dann werden wir hier noch Glas hinsetzen. So. und können dann schließen das ab das doch genau hier das noch hier hin auf der anderen seite wir könnten das ja auf beiden seiten gleich machen immer so ein stück nach unten müssen wir mal gucken wo man angefangen also wir hätten hier ist also das weg und dafür dann hier ähm Das hier so hm. oh, geht auch hier oben hin ja ah, da so Dann eine Schräge, dann wird das hier wieder. Kommt das weg? Eine Schräge, das war die hier. In derselben Farbe. So. Oh, falsch. Oh, Mensch. So. Soll die hier einen verschieben? Weil es wird mit den Teilen knapp. Wir können nicht größer bauen. Es kommen... Aber ah, wir könnten... Also hier ist das Gebäude... ...größer wie auf der anderen Seite. Hä? Ist doch gleich groß. Ha. Ah, immer ein weniger nach innen. Okay. Dann müssten wir die Wand so Dann passt das auch wieder. So. Und dann das hierhin. Das dahin. Jetzt haben wir hier so ein kleines Stück. was haben wir denn passt das hier hin ja dann wird es überstehen und das hier Das mit den Dächern ist auch eine Kunst für sich. Das ist ein also machen hängt halt im Fenster. Dann kommt das wieder weg? hier muss ein dreieck rein so eins in der richtigen farbe so das schließt ab jetzt haben wir nur weil es hier einen halben weitergeht, außer wir würden Also wenn wir die Wand verkürzen um den halben hier, müsste es abschließen. Dann werden wir die Wand einfach verschieben. So. Einfach alles ein kleines Stück nach innen. So. Hierhin. Nein, da. Ja. So. So. Jetzt stießt das hier auch wieder ab. Jetzt müssen wir nur... Das sind kleine Bodenplatten. Gut. Dann kann das da auch weg. So. Jetzt müssen wir unten die alle ein nach innen. So. Oh Gott. Ja, das kann ja jetzt was werden. So. So. So. so. Sieht gut aus. Und dann das hier. Verschieben ist ja zum Glück einfacher. Das hier kopieren geht nicht, war ja klar. Geht auch nicht. Welches war es denn hier? Da. Dann. Was es die für außen? So. Ja, war die für außen müssen wir mal schauen da müssen jetzt auch noch Fenster hin also noch mal das und zwar da da da ist schon da eins hin jetzt wieder die Frage ist wieder nur ein Heil wenn wir einfach sollen mal gucken das hier um den verkleinern haben wir dann unten noch genug Platz ja oder vergrößern wir das hier um diesen halben aber wir müssten ja bis hier vergrößern entfernen wir das und das so die kleine wand hier ist eine kleine die duplizieren wir stellen die dahin und dahin die können wir wieder nicht duplizieren es ist die hier die so Was ist das jetzt hier? Na, das muss nur Überlappen bauen. Ja, so. Hä? Ja, doch. Müsste die Höhe sein, ne? So. Hier vorne? Dann hier um die Ecke? Und so? Dann hier unten? Die hier richtigen Farbe? So? So? Hier unten? Oben kommen dann überall Glasdächer rein, weil es ist innen viel zu dunkel. So. dann die hier wieder. So. <lacht> Haben wir jetzt... Ah, da ist noch. Hier fehlt noch. So. So. Ja. Hier. Dann wieder Glasfenster. So. Und so. Okay. Hier hängt jetzt einfach ich habe die Scheibe nicht nach hier hinten gesetzt. So. So. Hey, welche Farbe hat die denn? so Aber erstmal alle einfärben das habe ich wohl vergessen jetzt schließt das Dach hier ab okay ist jetzt die Frage nehmen wir das hier ganz weg in der Mitte aber dann müssen wir sehen. Ja gut, wir kommen immer noch mit dem Teleporter hier hin. Und wenn, kann man innen ja auch noch eine Treppe bauen. Das wird das hier dann komplett wegnehmen. Das hat irgendwie nicht die richtige Farbe. So. Weil der Flugplatz bleibt. Hier müssen wir die Wand noch fertig bauen. Also da kommt ja wieder eine. Sch also drüben haben wir eine schräge. Also erst das. Dann eine schräge. Das also muss. Das hier weg. Aber wir können da auch die Schräge dran bauen. Da. Weiter unten. Die hier. So. Und so. Und dann das hier wieder. Und wieder ein kleiner werden. Das heißt, die Wand muss weg. Das duplizieren. So. So das duplizieren so jetzt kommt da wieder so eine Schräge hin die wir hier haben so Und das würde jetzt abschließen, wenn wir hier die kleine Ecke entfernen. Das könnten wir ja machen. Ja, müssen wir einfach machen. Sonst kriegen wir wieder ein Problem mit dem Dach. Ups. Da habe ich glaube, irgendwas anderes gelöscht fang mal lieber von oben an. Da habe ich eine Bodenplatte gelöscht. So. Ha. Es bleibt ja trotzdem. So, gucken. Nö. Nee. <lacht> also, muss einfach einen nach außen setzen. Und die kleinen Wände haben wir hier. Die hier. So. muss wir einfach einen verschieben. so jetzt passt das auch so so jetzt passt das hier überall gut das hier weiß ich nicht muss das weg na gut steht mitten im Gebäude ah hier haben wir wieder nur einen halben Auf jeden Fall müssen wir uns erstmal anders hinstellen weil wir gar nicht bis darüber kommen immer noch die Sache. Wir wechseln mal die aus. Da war kein vernünftiges hier mit Glas haben. Müssen wir eins von denen hier nehmen. So. Dann ist es unten auch gleich viel heller. So, jetzt können wir das entfernen. Das duplizieren. So. Gleich besser. Das machen wir jetzt drüben auch. auf der anderen Seite. Und es ist unten auch super hell. Weil mit der geschlossenen Decke, da hat man ja drinnen nichts gesehen. So und da noch oops. Hm. So Da haben wir dasselbe Problem mit der Ecke. Hm. Das müssen wir dann mal sehen. Warte mal, das ganze Dach geht doch auch einfach ein zu weit. So. Und hier hört das eine Hälfte zu früh auf. So. Also... Entweder hier noch einlang und dann bis hier so also so bis hier huh. Das sind kurze Teile. Also hier eins entfernen. Verlissen das. Vier Stück. Hm. Das müssen wir gleich dann mal sehen. <lacht> so. Ja, das geht ja hier. Was haben wir da drüben fabriziert? Das wissen wir noch nicht, da hier noch keine Wand ist. So. Ja, und wenn wir die Kästen hier. Da geht's noch einen runter. Okay. So. Passen genau aneinander. So, dann passt das hier auch alles aneinander aber hier müsste eigentlich nicht schräg gehen hm. so So. und da ja da lässt sich jetzt schlecht sagen weil wir da drunter noch keine Wand gezogen haben wir werden die Würfel hier alle entfernen und die Blumen also die Biokuppeln stellen wir uns bauen wir uns alles auf einem anderen Planeten dann machen wir hier nur die Portalbase erstmal. So, dann muss das hier weg. Dann können wir da nämlich auch ein Dach zwischensetzen. Und dann schließt das auch überall passig ab. So. Hier kommt eine kleine Wand hin und wir könnten ja die hier eigentlich... Welche Farbe haben die eigentlich? Gut, das ist die richtige. Wieso will er den da nicht neben sitzen? Okay, will er nicht. Na, guck mal, wir haben da drüben. Das hier, also wir haben das Dach hier komplett falsch gesetzt. Okay. Das passt doch genau hier jetzt neben, oder? Nee, passt nicht. Also das hier in der Mitte war falsch gesetzt. So. Zweiten daneben. Und dann das hier. So, so, so, so. Und so. Können wir doch jetzt bestimmt auch... Ha. Sag mal. Also, die den auch nicht richtig. So. Das hier kommt weg. die hier. <lacht> so. Dann kommen ein, das da. So. Aber auf der Seite passt das. das Mal sehen.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 Aber hier müsste eigentlich das dahin. Also kommt die Seite weg. Das wird dupliziert. So. Ha, so. Warte, da war glaube ich noch Würfel. Ist ja jetzt gar nicht gut. Also. Ja. Ja, gut, den löschen wir mal nicht. Da stehen wir drauf. So. Oh, jetzt können wir das alles schön verbinden. das ist aber schön nee, hä? so so jetzt müssen wir uns da mal wegbewegen ein kleines Stück so jetzt mein Würfel löschen und das letzte Stück Dach. So. Oh, warte. Ja, hier sind ja auch noch <lacht> Würfel. Aber bis wo? Mal gucken. Also da ist einer. Und hier. So. So. Würde er genau mit der Wand da abschließen? Oder? Ja. Dann kommt das weg. Da kommt jetzt Glas hin. So. Und so. Das kommt hierhin. So. Erstmal ein bisschen löschen. Weil wenn wir über die Teilegrenze kommen was nicht richtig speichern. Ist ja auch doof. So. so. Treppe ist auch entfernt. Wir müssen erst mal schauen hier. Wie machen wir das am geschicktesten? Oh. Okay. Nee. Ah. So. Also, hier ist ein Gang. Oder ein Zimmer, oder was auch immer. Der hört da auf. Könnt man ja die Scheibe... Nee, oder nehmen normale Pfand. Hier in, Möchten wir wenigstens Räume haben. So. Ne, wir nehmen, wenn dann die mit den ja Dann eine halbe Wand. Die hier. So. Also. Hier ist ein Raum, in dem scheinbar hier noch ein Boden rein muss. So. Und so. Jetzt haben wir schon mal eine Etage. Dann kommt hier. warum oh, guck mal, da liegt schon einer. Vorgearbeitet. So. Da kommt ein halber hin. So. Da kommt auch nur ein halber hin. <lacht> so, jetzt brauchen wir die kleinen Platten haben hier irgendwo. Da. So. Oh, jetzt geht das wieder los ja. hier. Oh, so. doch das Brett hier oben hin Hä? so so Also noch einen nach vorne hier, wenn er mich lassen würde. So. Jetzt da lang. Ah, Fußboden verlegen. So. Nein, los. Ah. Das letzte Stück, komm, du willst es. Hä? Warum will das nicht hier oben hin? Was ist denn da schon wieder? Das ist ja überhaupt nichts. Ha. Keine Ahnung. Das da will nicht. Hm. Los, da, nein. Los. Oh, er legt doch. So, ah, da geht. So. Hier nur jetzt noch eine Etage. Also, ich glaube, wir haben ein paar zu viele gebaut. Hm. Eins, zwei, da sind es drei. Drei reichen ja. Dann kommt hier nur... Die machen wir fertig. Und hier. Ab der hier. Kommt dann nur so und dann Geländer. So. Hier auch. und sparen wir wieder ein paar Teile. Weil wir müssten sie auch noch ausbauen. Lass mich. So richtig verlegen oder die Teile nicht? Das geht wieder nicht wegen dieser Halben. <lacht> Aber ist doch scheiße, wenn ich jetzt hier das so hinlegen muss. Noch kannst mal sehen. Hier oben geht gar nicht. Hm. Da. so die ging ach was von oben geht's okay So Dann müssen wir jetzt hier eine Wand ziehen. Das machen wir am besten irgendwie von der Seite. Obwohl die hier könnten wir eigentlich. Hm, die hier. Da. So. Oh. Ah. jetzt kommt da hier müsste eine halbe hin also Fenster erstmal die hier so, so, da. wenn wir die ecke da unten entfernen ja, aber hier haben wir ja auch eine also ja, dann würden die fenster überlappen Dann müssen wir so eine nehmen. Sehr schwer zu sehen. Da kann dann ein Fenster sein. Hä? Nee, oh, das falsch. Das muss wieder weg. So. Eins, zwei, drei... Hm. gar nicht wie hoch hier das Fenster, äh, das Dach wird. Da kommt ein halbes hin und da auch. Die in Grün. Ja, hm. können wir eigentlich auch. Da müssen erst noch Böden rein. So. Ah ja, hier haben wir ja nicht. So, das hier. Hm, wie hoch denn? Schauen wir mal bis hier. So. Cool, auf welcher Seite war man jetzt? Das Ding muss erstmal darüber. So. Das speichern wir jetzt erstmal. Und dann machen wir kurz mal... Da war doch schon wieder ein Abstand im Boden. Ha. Dann kommt da jetzt noch schnell das hin. Ja, scheiße. So. Ist ja gar nicht schlimm. Machen wir da halt eine kleine Absperrung. Sind das hier kleine Platten? Nee. Hä? Nee, das geht mal gar nicht. So. Speichern.